Jede Mission hat doch eine Botschaft. Ist denn die christliche Botschaft so klar? Genau das gilt es eben herauszufinden. Es ist die Kunst, auf das Wesentliche dieser Botschaft wirklich hinzuweisen. Wir machen ja immer wieder Pfarrmissionen, Projekte mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Gemeinden. Und da nehme ich immer wahr, ganz am Anfang sagen die Leute immer, na, ich bin dafür nicht zuständig, ich, ich kann das nicht, ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Das soll der Priester machen. Und wenn wir dann so einen Weg miteinander gehen, entdecken wir diese Botschaften. Und es ist sehr beeindruckend zu sehen, was die Leute da entdecken. Aber es braucht einen Weg, den wir miteinander gehen und einen selber entdecken können. Und ich glaube, die erste Herausforderung ist, dass wir uns selber mal fragen, was glaubt denn ich? Was ist denn das, was das Wichtigste dieser christlichen Verkündigung ist? Und ich glaube, es gilt auch die anderen einmal zu fragen und das tun wir. Dass es ein Weiterleben gibt. Die wichtigste Botschaft des Christentums, rettet die Mittelmeerflüchtlinge. Nächstenliebe und Friede. Nächstenliebe, hoffentlich. Also für mich viel mehr Tradition als, als tatsächlich Glaube, glaube ich. Ich glaube, dass man auch barmherzig sein kann, ohne dass man gläubig ist. Äh, Erlösung. Friede. Heilig. Jesus. Ich weiß nicht. Ne, äh, Vergebung. Der Sinn. Dass wir miteinander einig sind und alles glauben. Innerliche Ruhe. Die Liebe ist die größte, steht in der Bibel. Und da gibt es keinen Krieg, wenn sich die Leute lieben. Liebe deinen Nächsten, ja. Die Liebe einfach. Der Friede und die Liebe. Gottes sind für mich die wichtigste Botschaft des Christentums. Deswegen bin ich auch gerne dabei. Also ich finde es schon toll, dass bei diesen Interviews viele ganz spontan und einfach auf sehr, sehr zentrale Inhalte des Christentums gekommen sind. Ich glaube, es gibt da so eine Art Grundempfinden oder auch eine Art Grunderwartung, um was es hier eigentlich geht. Ich frage mich nur, das ist das Verwunderliche, warum wir es in der Kirche den Menschen oft so kompliziert machen, oft so verkrampft. Viele sagen, sie verstehen eigentlich nicht die Botschaft. Peter Handke, der große österreichische Schriftsteller, hat bei dem Interview gesagt, nachdem er gefragt wurde, ob er denn religiös sei, hat er gesagt, ah, darauf mag er eigentlich nicht antworten. Und dann hat er nachgesetzt er gesagt, ihm geht es so auf die Nerven Leute, die sagen, sie wären religiös, aber sie können es nicht erzählen. Sie können nicht erzählen, was das ist. Bei Handke wissen wir, dass das Erzählen ein Offenbaren seiner Person ist, dem was im innersten da ist. Interessanterweise hat Handke anschließend selber etwas erzählt. Es hat ihm gleichsam überrumpelt und erzählt von den Gottesdiensten, die er besucht, von den Lesungen, die ihn so faszinieren. Und vor allem von der Wandlung, die so beeindruckend für ihn ist, dass ihm die Tränen kommen, dass ihn das so ergreift. Also die Frage ist jetzt, was ist das, was uns so ergreift? Was ist das, was uns so anzieht an dieser Botschaft? Also ich glaube, es macht Sinn, die, Kirche, die Amtskirche selber zu befragen, was denn der zentrale Inhalt dieser Botschaft ist. Es ist nämlich bemerkenswert, dass in vielen Schreiben immer wieder auf dieses, dieses Problem hingewiesen wird, dass wir, dass wir uns verlieren in den Botschaften und dass das eigentliche Zentrum nicht mehr hervorgeht. Die Kirche spricht ja auch immer wieder von einer Hierarchie der Wahrheiten. Also wenn das die erste Botschaft, die zentrale Botschaft nicht verstanden wird, dann werden alle Nachfolgenden auch bestimmte moralische Ansprüche nicht verstanden. Weil wir aus dem Zentrum heraus, also aus einer Zusammenschau das Ganze erst verstehen. Ich möchte eines zunächst einmal hervorheben, Evangelium Unziante, das große äh, apostolische Schreiben von Paul den 6. 1975, da nimmt er dazu Stellung und sagt, das Erste und Zentrale ist die Verkündigung, dass wir glauben, dass Gott der Vater uns wirklich liebt, die ganze Welt liebt und wir wissen es durch Jesus Christus, nämlich durch seinen Tod und seine Auferstehung, dass er nämlich alles dafür eingesetzt hat. Es klingt so einfach, so klar, aber das ist das Zentrum. Gott liebt diese Welt durch Jesus Christus. Franziskus hat das in Evangelii Gaudium, auch in diesem großen Missionsschreiben, wieder angesprochen und gesagt, wir verlieren uns schon wieder. Und es wird eigentlich das Zentrum nicht deutlich und es kann gar nicht oft genug betont werden, vor allem für uns als Kirche, dass wir wirklich zuerst Jesus Christus verkündigen. Er, der die unermessliche Liebe des Vaters ist. Ihn verkündigen wir, wenn nötig mit Worten, sagt der heilige Franziskus von Assisi. Das heißt, zuerst sollen die Menschen durch uns Christus leuchten sehen. Er hat sein Leben für die Menschen hingegeben, heißt es. Durch Tod und Auferstehung hören wir so oft. Das heißt, es geht auch an uns, dass wir unser Leben für andere einsetzen. Erst daran wird die Welt erkennen, dass wir Christus verkünden. Das Zweite, was Evangelien und Seante besonders hervorhebt, ist, dass Gott diese Welt ins Dasein gerufen hat, uns ins Dasein gerufen hat. Das heißt, dass er diese Welt aus Liebe erschaffen hat, dass nichts aus Zufall passiert ist. Auch wenn viele Menschen den Eindruck haben, sie sind irgendwie in diese Welt gesetzt worden. Wir glauben, dass jeder Mensch im Herzen Gottes wohnt. Und dass diese Berufung, diese Liebesgeschichte, die Gott mit dem Menschen beginnt, eine ewige ist, dass er uns ins ewige Leben berufen hat. Als dritten wesentlichen Inhalt betont dieses Schreiben, dass es eben keine anonyme Macht ist, die uns geschaffen hat, sondern dass der Schöpfer ein Vater ist, dass wir alle Kinder sind. Alle Menschen sind Brüder und Schwestern. Das heißt dass mein befreundeter Muslim nicht zuerst ein Muslim ist, sondern ein Bruder, für den Christus sein Leben gegeben hat. Meine Freunde, die vielleicht Atheisten oder Agnostiker sind, sie sind nicht zuerst meine, mein Urteil über sie, sondern zuerst sind sie Schwestern und Brüder, für die Christus alles eingesetzt hat. Das ist ein für alle Mal geschehen. Alle sind errettet sozusagen vom Tod, von der Not, von der Schuld. Ein für alle Mal. Erst wenn diese Botschaft für uns auch erfahrbar wird und für andere erfahrbar wird, also Schritt für Schritt und immer wieder, kann sich alles andere erst wirklich entfalten. Das heißt, ich habe erst die Kraft, äh, darauf zu antworten. Es geht ja auch darum, dass wir selber liebesfähig werden, dass wir selber es schaffen, dass unser Leben ja auch gelingen kann. Viele Fragen, die unser Zusammenleben zum Beispiel betreffen, ich brauche diese Grunderfahrung der Zuwendung, um mich selber auch anderen zuwenden zu können. Oder ich brauche auch Erfahrung von Treu, um selber treu sein zu können. Die Kirche kann nicht moralische Ansprüche stellen, wenn sie nicht vorher diese grundlegende Botschaft der Güte zeigt. Papst Franziskus weist so stark darauf hin. Es gibt auch in moralischen Fragen eine Hierarchie der Wahrheit. Er verweist auf Thomas von Aquin, der, der sagt, am Anfang steht immer die Barmherzigkeit Gottes, die Güte Gottes. Wie soll es möglich sein, dass wir bestimmten Herausforderungen uns stellen, dass wir auch eine Kraft aufwenden können, wenn wir nicht Güte erfahren? Mir hat kürzlich ein, ein Schauspieler erzählt, also er hat eigentlich sich von der Kirche schon verabschiedet, weil ich, er gehört ja nicht dazu, er entspricht ja in vielen nicht den Anforderungen, die die Kirche stellt. Und das ist eigentlich eine Aussage, die ich sehr oft höre. Ich gehöre nicht mehr dazu, weil ich nicht entspreche. Und wenn wir uns ganz ehrlich sind, entsprechen wir allem? Es sind ein paar Dinge offensichtlicher, vielleicht in der Lebensführung, aber entsprechen wir Gott? Jesus hat sehr stark die Selbstgerechtigkeit kritisiert, aber er ist ja eigentlich gekommen, um zu heilen und aufzufangen und genau die, die es besonders schwer haben oder die nicht entsprechen, wieder mit in die Gemeinschaft hineinzunehmen. Und der eine Schauspieler, der mir das gesagt hat, sagt: Jetzt weiß er aber die Botschaft. Er erlebt nämlich diesen Papst Franziskus und jetzt versteht er alles. Und ich frage nach: Was verstehst du jetzt? Ja, ganz einfach. Das ist doch eine klare Botschaft. Ja, er fragt: Was? Er sagt: Ja, ich bin ein Sünder und ich bin geliebt. Und jetzt merke ich, da gehöre ich auch dazu. Das heißt nicht, dass es egal ist, was wir tun, sondern dass mir jemand zutraut, dass ich auch in meiner Schwäche etwas leben kann, etwas Besonderes leben kann. Dass mir jemand zutraut, dass ich auch neu anfangen kann in der Situation, in der ich bin. Dass mir jemand zutraut, dass ich mich auch ändern kann. Aber die Schwäche, die Sünde ist eine echte Realität. Deswegen brauchen wir einen Retter. Deswegen brauchen wir jemanden, der uns da raushilft. Und das ist toll. Aber woran orientiere ich mich jetzt konkret? Das ist ja das große Glück, dass wir den konkreten Orientierungspunkt hier haben, Jesus Christus. Er ist der entscheidende Moment, er ist der Eckstein und eigentlich gilt es so immer wieder dorthin zurückzukehren. Und wir glauben wirklich an eine Person, an jemanden, mit dem wir in eine Beziehung treten können. Streng genommen glauben wir nicht an eine Buchreligion oder an eine Moralinstitution oder ein ganz bestimmtes Programm, sondern wir glauben an jemand, der uns gern hat, mit dem er eine echte Gemeinschaft bilden kann. Und nicht umsonst haben viele Erneuerungen, die es in der ganzen Kirche gegeben hat, sich immer wieder auf die Schrift zurückbezogen. Nämlich zu wissen, wer ist dieser Jesus Christus, was hat er gelebt? Wenn wir daran denken, wenn wir... wir wenn wir mitleben sozusagen, oder zum mithören, wie er geheilt hat, wie er die Ausgestoßenen aufgenommen hat, wie er die Familie Gottes sozusagen sammeln will, wie er sich berührbar macht für die Menschen. Er hat auch kritisiert, nämlich die Selbstgerechtigkeit, die Selbstbezogenheit. Und gerade die Gesetzeslehrer hat er kritisiert, weil sie unbarmherzig waren, weil sie eigentlich den Zugang zu Gott begrenzen wollten, sozusagen in eine elitäre Klasse. Ich glaube, mit Jesus Christus steht und fällt alles. Vor allem haben wir durch den Geist vollen Zugang zu Jesus, zu Gott. Das ist ja das Faszinierende. Der Herr selber hat uns den Geist versprochen, er hat ihn ausgesandt, er sendet ihn immer wieder neu aus, er ist in unsere Herzen. So kann jeder ganz direkt in Kontakt treten mit Gott. Für jeden Menschen ist das angeboten. Und man muss auch dazu sagen, dass ja der Geist wirkt, wo er will. Das heißt, auch auf Menschen, die Christus nicht kennen, können durch seinen Geist auch wirken oder um seinen Geist beten, in der Sehnsucht, die sie haben, in dem guten Willen, den sie haben. Mir gefällt es so von Papst Benedikt XVI., der sagt, es können Menschen an Christus hängen, ohne ihn zu kennen, weil sie an uns hängen, weil sie mit uns mit auf dem Weg sind, mit in diesem Geist auf dem Weg sind. Das können sehr viele sein. Das ist eine unglaubliche Weite, die da aufgemacht wurde durch das Wirken Gottes. Das finde ich ganz genial. Und das ist letztlich die Botschaft, dass es Hoffnung für jeden Menschen gibt. Und wenn die Situation auch noch so verfahren ist, wir dürfen vertrauen durch ihn. Er wird mit uns gehen. Er wird jedem Menschen nahe sein. Er ist jedem Menschen nahe. Es gibt wirklich Hoffnung für diese Welt und für jeden Einzelnen.